Die Zahl 371 ist ebenfalls eine gültige Zahl, steht aber natürlich für einen ganz anderen Wert. Bei den Sumerern sieht das noch ein wenig anders aus, wie wir uns jetzt ansehen wollen. Für die Ziffern werden letztlich lediglich zwei verschiedene Grundzeichen verwendet, aber diese jeweils in einer bestimmten Art bzw. Kombination zu einem komplexeren Zeichen zusammengesetzt. Die Grundzeichen sind ein sogenannter Nagel, den wir hier bei der 1 sehen, sowie bei der 60. Die 60 ist dabei ein größerer Nagel, die 1 ein kleinerer. Das wären also die beiden Arten, einen solchen Nagel zu schreiben.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 Darauf folgt dann eine etwas aufwendiger zusammengesetzte Ziffer, nämlich die 57. Wir haben hier fünf Zehner und 7 Einer. Das ist eine einzelne Ziffer, die im Prinzip aufgebaut ist wie den Sumerern zuvor eine Zahl. Nur verwenden die Babylonier nun keine größeren Ziffern mehr als 59, sondern bauen größere Zahlen dann über das Stellenwertsystem zusammen. Die nächste Ziffer, die wir sehen, besteht aus drei Zehnern und sechs Einern, ist also die 36. Und schließlich haben wir eine Ziffer aus einem Zehner und fünf Einern, also die 15.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 Da Mensch sich damit schwer tut, eine größere Zahl gleichartiger Gebilde zu überblicken und zu schnell zu zählen, hat man also anstelle von vier gleichen Zeichen einfach nur einmal dieses Zeichen vor das nächstgrößere gestellt. Wir lassen diese kleine Besonderheit einmal außer Acht und betrachten das System, wie es ursprünglich war, als man also v -I, -I, -I, I für 9 schrieb anstelle von ix. Dann haben wir also immer eine absteigende Reihenfolge der Zahlzeichen, also zunächst das m, falls benötigt, dann das d und so weiter bis zum i. Die Zahl m, d, CCCC LXVIII ist, so können wir rein formal ohne jegliches weiteres Verständnis feststellen, eine korrekt gebildete römische Zahl. Da sind wir nun wieder bei den Formalismen, die ich in dem Video zum Symbole, zu symbolischen Maschinen neulich schon angesprochen hatte.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 Die Kugeln im unteren Bereich zählen jeweils 1, jede Kugel dort entspricht also einem Stein auf einer der Linien des Rechentischs. Die Kugeln im oberen Bereich zählen jeweils 5, entsprechen also einem Stein in einem der Zwischenräume des Rechentischs. Ganz rechts liegen bei der hier dargestellten Zahl 4 Kugeln an dem Steg an. Wir haben hier also die Zahl 4. Links daneben liegen drei Kugeln am Steg, also haben wir hier die Ziffer 3. Auf dem dritten Stäbchen sind keine Kugeln am Steg, also ist dies eine 0.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 Soweit soll uns das als kleiner Einblick in die Geschichte der Zahlen und des Rechnens in der Frühzeit, das heißt von den Anfängen bis in das 16. Jahrhundert hinein, genügen. Ich verabschiede mich damit fürs Erste und sage wie immer Tschüss.